Auch online spielst so du Racks auf 5 Walzen mit bis zu 40 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmt du selber die Höhe deines Einsatzes und die Anzahl der Gewinnlinien. Bei Stargames kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinner hochspielen. Rot oder schwarz. Klick jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf casinoverdiener.com